Und damit ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Sim Airport. Ich habe das jetzt ein bisschen umgebaut, äh, durch die letzten Erkenntnisse, die ich da gesammelt habe. Äh, dass man zum Beispiel auch hier viermal rein haben kann, bei diesen Gepäckknotenpunkten. Wurde das Ganze ein bisschen umgebaut, auch hier und hier unten wurde es ein bisschen umgebaut. Aber wir haben jetzt alles miteinander verknüpft. Und ja, das heißt zumindest mal das ganze Gepäcksystem funktioniert mal. Äh, ja, als nächstes ähm, könnten wir mal hier diese schäbigen Teile hier verschachteln. So. Wunderbar, auf Play drücken, genau. So, sehr gut. Ähm, ja, ich hätte aber einfach prinzipiell gesagt, dass wir da ja nicht alles brauchen. Von der Breite her, deshalb hätte ich das jetzt mal so gemacht. Ähm, genau. hätte dann... Oh, boah. Ja, wie heißt denn das jetzt? Ich habe es letztes Mal gefunden. Diese Türen, wenn man sozusagen zum Empfang kommt, wo dann die ganze Familie oder die jemand wartet, der einen abholt. Ich weiß jetzt bloß nicht mehr, wie das hieß. Oh, boah. Restaurant-Sign Woman? Restaurant-Sign... What? Das gibt's echt? Oh mein Gott. Ja, okay. Das müssen wir auf jeden Fall auch noch. Moment, das muss ich kurz machen. Äh, jetzt bin ich bei Man. Das kommt hier hin. Hier hin. Hier hin hier unten ist er auch nochmal. Jawoll. So, Woman. Woman. Hier ist auch nochmal Woman. Hier ist Woman und hier ist Woman. Okay, sehr gut. Ich hätte jetzt tatsächlich gesagt, bevor die da irgendwie meckern, dass es hier hässlich aussieht, mache ich die Räume, die noch nicht belegt sind, mal zu. Hier kommt ja dann auch noch irgendwas hin. Genau. So, Leute, es geht Richtung Ende. Ich muss nochmal schauen. Steht hier nicht Besucherempfang? Vertreter der Fluggesellschaften werden hier empfangen Empfang genommen. Der Zone ist untersagt. Nee, das wollen wir nicht. Äh, Konferenzraum Äh Oh? Aha, okay. Äh, Bolaum, Ticketadararum, blablabla, empfang oder sowas? Nee. Nur Besucherempfang. Ja okay, gut, dann suchen wir nochmal... ach Quatsch. Suchen wir nochmal nach diesen Türen, die ich meinen Besucher empfangen wollen. Achso, so, halt, nee, das ist falsch. <lacht> ähm, bla, Parkingslot. Oh boah, boah, boah, boah, boah, boah, boah Rolltreppen, Schiebetür, Sicherheitsausgang Das müssen wir auch noch machen. Hier die Stadtbahn Haltestelle, Stelle, Original, Waschbecken, Wechselkasten. Hä, ja, es kann doch nicht sein. Bin ich jetzt ein bisschen doof. Hier, Big Security Exit Door, da ist doch. Das heißt, ich guck jetzt mal nach Exit. Haha! <lacht> Genau, richtig rum. Sehr gut. Jetzt hätte ich ja fast schon gesagt, wir bauen das hier weg und bauen das hier hin. ne äh. Nee, lassen wir mal so. so. Oh, nein, das würde ich nicht abbrechen. Jetzt geht da echt die Zone weg. Oh, Gepäckausgabe. So, Wand. Hallo? Wand? Aha. So, und hier ist ja doppelseitig. Also von hier kommt man sowohl von dieser Richtung als auch von der anderen durch. Das heißt... Oh, mein Auge. So, ja. Das heißt, wir machen hier ein so... Machen wir nochmal das die Passport. Ne, äh, ja doch, erstmal machen wir die Passportkontrolle. Und dann muss ja auch noch mal das Handgepäck... Dann wird ja auch noch mal gescannt. Also ich wurde bislang beim Ankommen auch immer gescannt. Das heißt... Wir nehmen hier mal genau so einen Gepäckscanner. 5, 6, 7, 8, 9. Und dann machen wir noch Meta oh Gott, das will Metalldetektoren. Und eine Wand. Er fordert Sicherheitszone. So. Okay, was fehlt? 28. zur Sicherheit. Ja, genau, hier beginnt dann die Gepäckausgabe. Ähm Was ist denn da alles noch? Ich glaube, Klos sind da auch. <lacht> ich immer und meine Klos, ey. Sein Sign. Sein. Sign. Ja, mail. Female. Dann den Boden. Ja, also er ist da. Dann Toiletten mal wieder. Und Waschbecken... Ja, das wir auch. Okay, dann... Sehr gut. Das ist diese Exit-Döns. Genau, und jetzt geht's sozusagen darüber. Los hinbauen? Ja. da drüben schon. Das ist ja aber geschickt. Hm, ja. dann... Toilette. Urinale. Urinale. Da Dann machen wir mal Ausweiskontrolle. Oh. Ja, die haben wir ja. Die haben wir hier, okay. So, jetzt müssen wir sozusagen, Rolltreppe äh, nach unten! Jetzt ist ja genau die Wand, ist ja zum Kotzen. So, baut euch mal bitte alles ab, ihr fleißigen Helfer dein. Das ist wunderbar. So, Rolltreppe nach unten. 1, 2, 3, 1, 2. Dann machen wir nur noch machen wir auch noch eine.. Treppe nach unten. Schließen das Ganze hier ab. Ja, nehmen dann noch einen Fußboden. Was können wir denn für da nehmen? Stein, Stein... So. Sehr gut. So, das finden wir hier unten noch. jeglichen Hohlraum, äh, jeglichen Hohl, Hohlraum, mein Gott, auffüllen. So, denn, jetzt müssen wir hier natürlich auch noch. Hier kommt das noch hin. Na, ja, ich glaube, das geht ja nur außen, ja. Hierhin. Kann ich auch noch einen zweiten Kontrollturm bauen? Tatsache. Was machst du hier? Hausmeister. So, nochmal so, hier. Jetzt müssen wir erstmal ich speichere mal kurz. Denn dann kaufen wir das hier noch. Aha. Was macht denn ihr gerade? Ihr macht hier unten meine... ...mein Boden, wa? Sehr, sehr gute Zimmer, dass das da kauft... ...kann ich da eigentlich... Achso, ja... ja nicht jetzt das da eigentlich gleich wieder einreißen so, hier bitte den ganzen zaun mal wegmachen. besten dank denn wir brauchen jetzt natürlich auch noch hier die alte stelle äh, genau die so, die brauchen wir von... Warum ist jetzt da immer noch ein Zaun? Da braucht kein Menschenzaun. Und macht es bitte jetzt. Stelle so, hätte ich jetzt einfach so frech wie ich bin hier, hier begonnen. Ja. Der ich ging überweg. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sechs, 2, 3, 4, 5, 6, hier auch, wunderbar, äh, nee, gut. Werkzeuge, was ist denn das, das ist das Löschen, ne das ist das Einreisen, Das hier ist Löschen. So, hier machen wir ja. natürlich äh, Bürgersteig.